Wenn er müsste, könnte unter Emil eine Rede halten? Ohne den Emil würde es sämtliche Studienrichtungen und wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema Kommunikation gar nicht geben. Was schreibst du denn da? Eine Grabrede. Au! Es war gestorben schlimm, mein Beileid. Naja, so was ist immer schlimm. Aber diesmal ist es besonders schlimm. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Was hast du denn bis jetzt? Liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um unserer treuen Begleiterin zu gedenken und ihr die letzte Ehre zu erweisen. Lange hat sie uns allen loyal zur Seite gestanden. Niemals hat sie von uns verlangt. Immer hat sie uns alles gegeben. Sie hat uns unsere vielfältigen Interessen teils bis zum Exzess ausleben lassen. Wenn sie Grenzen gezogen hat, dann in unser aller Interesse und nur mit unserer größten Zustimmung. Immer hat sie all unsere Meinungen gehört und auch wenn sie noch so unterschiedlich waren, uns nie dafür verurteilt oder uns gar den Mund verboten. Immer war es ihr wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten bestmöglich entwickeln und unseren Leidenschaften, Ungehemmt nachgehen können. Das hört sie noch einer ganz tollen Frau an. Das war sie, Hofer. Das war sie. Du musst ganz sicher eine sehr glückliche Kindheit und Jugend gehabt haben. Nein, eher nicht. Ihre früheste Kindheit war sehr einfach, glücklich und ja, naiv. Lange blieb sie auf diesem Entwicklungsstand stehen der schließlich zu Isolation und auch Einsamkeit führte. Nur in ihrem aufklärerischen Geist lebte und entwickelte sie sich weiter. Mit Gewalt bahnte sie sich in frühester Jugend schließlich ihren Weg zurück ins Rampenlicht. Doch ein durchschlagender Erfolg blieb ihr größtenteils verwehrt. Erst im reiferen Alter nach sehr langen Erfahrungen mit royalen Despoten und kurzen Episoden mit grausamen Diktatoren gelang ihr – Unabhängig und friedfertig, dauerhaft der Weg zurück ans Licht und in unser aller Bewusstsein. Das Leben ist ein Kampf. Und für manche Dinge muss es einfach konsequent eintreten. Woran ist sie eigentlich gestorben? An unserem Glauben, an ihre Selbstverständlichkeit. Aber unser immer weiter abnehmendes Interesse an ihr. Unsere Bequemlichkeit, unsere Faulheit machten ihr zu schaffen. Langsam schwand ihr Leben dahin. Und bis zum Schluss hoffte sie auf unsere Hilfe, unser beherztes Einschreiten, unseren Lebenswillen. Doch sie hoffte vergebens. Und so siechte sie fast unbemerkt dahin, bis sie ihren letzten Atemzug tat. Und jetzt, liebe Trauergemeinde, jetzt fehlt sie uns. Sie fehlt uns sehr, unsere geliebte Demokratie. Che, das ist sehr berührend. Ich hoffe, du wirst diese Rede niemals brauchen. Naja, ich bereite mir schon mal vor. So schlimm? Schau dir um. To to toi, toi, toi.